Privat YouTube und herzlich willkommen hier zu einem weiteren FIFA 21 Video auf meinem Kanal. Ja Leute, heute gibt es wieder ein Video, die besten Teams und heute stelle ich euch das beste 500k Team in FIFA 21 vor. Und bevor wir jetzt wieder in das Team reingehen, hier kurz noch die Info Jungs. Das ist wieder nur eine eigene Meinung. Das ist meine Meinung, die ich vertrete. Für mich ist das jetzt, was das Team, was ich jetzt hier gebaut habe, das beste 500k-Team, was man sich aktuell in FIFA 21 bauen kann. Natürlich ähm, ändert sich die Zeit. Also nach einem Monat, nach zwei Monaten kann es schon sein, dass es bessere 500k-Teams gibt. Beziehungsweise es gibt auch verschiedene Meinungen. Also jeder andere sagt, Okay, den Spieler würde ich lieber nicht in dieses Team einbauen, Da würde ich lieber einen anderen Spieler hernehmen. Es ist kaum, vollkommen verständlich. Deshalb akzeptiert es bitte Jungs, das ist eine eigene Meinung und ich gebe euch hier einfach eine Empfehlung, wie man sein 500k Team eigentlich so bauen könnte. Ihr könnt gerne auch die anderen Teams abchecken, ich habe bis jetzt schon ein 100k Team, 200k Team, 300k Team und so weiter schon gebaut. Die könnt ihr hier gerne in der Playlist mal abchecken, da könnt ihr euch für euer Budget an sich, euer Team, ja anschauen und könnt euer Feedback dann dazu geben, beziehungsweise das Team genauso nachbauen. Falls ihr weiterhin solche Videos haben wollt, dann lasst gerne auch auf diesem Video einen Daumen nach oben da und vergesst natürlich nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Ihr würdet mich natürlich mega unterstützen. Und dann will ich euch gar nicht hier so lange aufhalten, sondern würde einfach sagen, lasst uns loslegen mit dem Team. Und ich glaube, dass ich diesmal wirklich ein sehr, sehr gutes Team gebaut habe für 500k Leute. Und zwar müssen wir hier erstmal die Formation ändern. Und zwar bauen wir das Team nicht in der 442, sondern in der 433, der normalen. Und fangen wir natürlich mit dem Keeper an. Und hier habe ich euch schon im letzten, in dem 400k Team gesagt gehabt. Also meiner Meinung nach werden die weiteren Teams, glaube ich, nur noch mit Pope gebaut. Beziehungsweise mal gucken, bis zu welchem Budget wir irgendwann mal kommen. Aber Pope ist für mich einfach einer der besten Keeper in FIFA 21. Vielleicht meiner Meinung nach sogar der beste. Beste Keeper, also ich habe noch keinen besseren Keeper als Pope ges äh, gespielt. Von dem her bauen wir auch Pope im Tor ein. Kommen wir zu der Verteidigung und hier hat sich an sich gar nicht so viel geändert äh, zum Vergleich zum äh, 400k Team. Und zwar spielen wir hier auch wieder Gomez. Joe Gomez kriegt man Stand jetzt unter 10k, also ist äh, eine richtig starke Karte für einen sehr günstigen Preis. Dann spielen wir auf der rechten Position Kyle Walker. Ja, zu Walker muss ich nicht viel sagen. Also es gibt schon viele verschiedene gute Rechtsverteidiger. Ich habe auch überlegt, dieses Team mit Golovin zu bauen und mit Diata als Rechtsmittelfeldspieler. Aber dann ist mir ein bisschen so diese Idee ausgegangen und da habe hab ich gesagt, hab, okay, gefällt mir jetzt nicht so hundertprozentig und ich glaube, mit äh, diesem Team, also auch mit Walker auf der rechten Seite, äh, schaut es einfach deutlich besser aus und deshalb gehen wir hier auch auf der rechten Seite mit Walker. Vor allem war mit Golovin auch schwer die Verbindung zwischen Gomez und Golovin aufzubauen und dann gab es auch keinen gescheiten Innenverteidiger wieder aus der, beziehungsweise aus der League A, den ich hier einbauen konnte. Deshalb habe ich jetzt gemeint, Walker ist glaube ich die bessere Variante. Auf der linken Seite gehen wir dann mit Varan. Also ich glaube zu Varan muss ich auch nicht viel sagen, den spielen ja immer noch sehr sehr viele. Auch eine verdammt starke Karte und auf der linken Seite gehen wir dann auch mit Mondi. Genau, Mondi auch eine verdammt starke Karte, vor allem, weil er auch 5-Stände schwacher Fuß hat. Seine Werte sind extrem gut ähm, und er ist, er ist schnell, hat echt super Defensivwerte. werte Und äh, was ich auch sehr gut finde bei ihm, ist diese Arbeitsraten hoch, hoch. Also kann ich euch auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Dann kommen wir zum Mittelfeld und hier gehen wir auch schon in eine andere Liga, hier auf der linken Seite. Und zwar gehen wir in die League A und hier spielen wir Les Melou, wenn man den so ausspricht. Und zwar finde ich die Karte echt stark, auch vor allem von den Werten her. Ist äh, bei der Hullet Gang dabei, also alle Werte über 80 und passt auch optimal in dieses Team rein. In der Mitte spielen wir natürlich Kanté. Also Kanté darf auf gar keinen Fall bei einem günstigen Team fehlen, weil Kanté bleibt, bleibt einfach so eine krass starke Karte. Ein Mittelfeldabräumer, der, der, der räumt einfach in der Mitte einfach alles ab, ist einfach verrückt. Deshalb kann ich Kanté hier auf jeden Fall empfehlen. Und auf der rechten Seite spielen wir einen LM-Spieler, und zwar Rashford. Rashford kostet auch aktuell unter 20k. Wir spielen hier Rashford einfach aus folgendem Grund, weil ich finde, Rashford ist deutlich besser als Martial. Und Rashford kommt bei euch auch auf 7cam, und 7cam reicht komplett aus. Auf 7cam kommt er dann, wenn er Loyalität hat, das heißt, wenn er dieses grüne Zeichen hier unten hat, plus wenn er noch einen Manager hat, der entweder in der Premier League, also ein Trainer mit der Premier League Liga oder einen englischen äh, Trainer, dann kommt er auf 7 Cam und 7 Cam reicht vollkommen aus. Das habe ich euch beim 400k Team ja auch schon erklärt. Genau und dann kommen wir auf der linken Seite zu ja ich glaube zu dem besten Goldspieler, den es eigentlich gibt und also nach Ronaldo glaube ich und zwar Neymar und Neymar kostet aktuell auch unter 300k und passt hier auch ins Team rein. Den spiele ich ja selber noch in meinem Main Team, also Neymar Könnt ihr nichts falsch machen, im Sturm spielen wir dann Benjera Inform und zwar den ersten Inform, den 86er Inform und auf der rechten Seite spielen wir dann noch Gelsen Martins. Der kostet aktuell 2k oder weniger, <lacht> also sehr sehr günstig. Dieses Team kostet aktuell, stand jetzt auf Footbin 514k 450. Ich weiß, wir sind ein bisschen über die 500, aber ich denke das geht in Ordnung vor allem wenn man bedenkt, was man hier für Spieler drin hat. Ähm, mit, ähm, mit einer sehr, sehr stabilen Verteidigung, mit einem super Torwart. Ähm, wir haben eine sehr starke Offensive. Wir haben Neymar. Also ich wollte, ich wusste gar nicht, dass ich in dieses 500k-Team überhaupt Neymar einbauen kann. Wenn man, wenn man bedenkt, dass Neymar am Anfang ja über eine Mille gekostet hat. Ähm, beziehungsweise immer so bei 800, 900k war. Und mittlerweile ist er halt so günstig, dass man halt auch ein geiles 500k-Team mit Neymar bauen kann. Ähm, auch Benjeda sehr, sehr günstig aktuell. Und es, das Team macht halt aus, dass halt wirklich diese ganzen Spieler wie ähm, wie jetzt Gomez beispielsweise Pope, äh, Gelson Martins ähm, auch kann, äh, auch ein Kante ist ja deutlich unter 100k und deshalb äh, ja passt das Team eigentlich so perfekt. Ihr könnt gerne euer, eure Meinung zu diesem Team natürlich in die Kommentare reinschreiben, ob es euch gefällt und welchen Spieler ihr austauschen würdet. Ich persönlich muss ehrlich sein, ich habe diesen Pierre Les Melou äh, selber noch nicht gespielt, aber ich finde, seine Werte sind verdammt stark. Also er hat, wie gesagt, überall über 80, also den Hullet Gang, hat vier stände skills vier 4-Stände-Schwacher-Fuß ähm, auch die Werte an sich schauen sehr gut aus. Die Balance ist vielleicht verbesserungswürdig. Vielleicht könnt ihr da irgendwie einen ähm, Chemistry-Style draufhauen, der sein Dribbling äh, ja, hochhaut. Ähm, und dann schaut die Karte auf jeden Fall sehr, sehr stark aus. Und in der Offensive muss ich ja gar nichts sagen. Ben Yedda, also finde ich auch in diesem FIFA echt stark. Also ich wollte auch hier mit dem normalen Benjeda gehen. Aber ich dachte mir, okay, in Form reicht jetzt eigentlich auch aus. Weil wie gesagt, ähm, wir sind jetzt glaube ich 12, 13k über diesem Budget, was vollkommen okay ist. Ähm, Neymar ist drin und ich meine, schaut mal her, ich habe Neymar damals, habe ich Neymar für 693k gekauft, was, da, was damals schon sehr günstig war und mittlerweile, wie gesagt, unter 300k kriegt ihr Neymar. Genau, das ist für mich das beste 500k-Team, was man sich aktuell bauen kann. Ähm, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Falls ja, natürlich vergesst nicht, auf diesem Video einen Daumen nach oben da zu lassen. Schreibt mir gerne in die Kommentare eure Meinung zu diesem 500k-Team. Wen würdet ihr austauschen bzw. welchen Spieler... Vermisst ihr in diesem Team, welcher Spieler fehlt eurer Meinung nach? Wie gesagt, auch für die Leute, die ein bisschen mehr Budget haben, die ein bisschen so 600, 700k Budget haben. Ihr könnt das Team auch so äh, nehmen und nachbauen und ein bisschen verbessern. Ihr könnt beispielsweise anstatt der Gelson, Martins auf der rechten, oder Gelson Martins auf der rechten Seite, könnt ihr auch Diate einbauen. Der kostet aktuell 150k, da werdet ihr so ungefähr bei 650k. Ähm, ihr könnt auch, ähm, ja, ihr könnt dann wirklich dieses Team in, in verschiedenen Positionen noch verbessern. Ihr könnt äh, beispielsweise auch Gomez den Inform spielen. Ähm, ihr könnt auf der rechten Seite, glaube ich, auch noch mit, ähm, jetzt muss ich selber überlegen, mit James gehen. Mit dieser, ich glaube, das war entweder Food Birthday oder What-If-Karte. Ich bin mir nicht mehr sicher. Äh, der hat auf jeden Fall da auch eine ziemlich starke Karte als Rechtsverteidigerposition. Also da gibt es noch ein, einige Punkte, also einige Spieler, die ihr auch nochmal upgraden könnt oder beziehungsweise verbessern könnt. Und ich denke, dieses Team ist wirklich auf jeden Fall ein richtiges Meta-Team. Und mit diesem Team kann man auf jeden Fall auch in die Weekend League rein starten. Aber jetzt natürlich genug geredet, Leute. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat das Video gefallen. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, haut rein und ciao, ciao.